Bereit? Und ah! Nein. ich hab dich kaputt! Was ist da? Funktioniert es? Was hast du gesehen? Neu der Mietenredner an der Ausschlag Viel Fort. Wenn Gravity Falls und der Himmel sich vereinen, fürchte das Monster mit dem Auge einen. Fertel fort, reiß dich zusammen! Du Fasel, du Saft und die noch habe ich denn was noch? Sollte Auf, wie mich mal Das ist das Portal zu einer anderen Dimension. Nee, sehr gut. Das ist das Snare!